Yo, und willkommen Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash spaß Ultimate mal ich ich meine Zeit da unten rechts an 2 .21 Uhr 21 zu Freitag und ja, ähm, ich tue hier ganz schön im Bulk aufnehmen. Also, ich habe mit Part 19 angefangen aufzunehmen. Wir sind jetzt bei Part 27. Also, ich habe jetzt schon acht Parts: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist der neunte Part, den ich heute habe. Äh, ich habe ein Problem. Klassisch kommen, den können man ja noch durchspielen. Hm. Mal schauen, ja, mal Falco einmal nach. mini mains schwingender Schatten. Weiß, warum nicht? Müssen wir müssen noch mit Snack auf 5.0 schaffen, aber man muss nicht genau 5.0 schaffen. Dafür ein bisschen mit Jetzt schießt du natürlich nicht, ne? Ist klar. Wie, wie habe ich denn bis jetzt nur zehn abgezogen mit dir? Dreck. Okay. Was das? Richtung. ich habe irgendwie das verlangen heute alle charaktere frei zu spielen also so weit entfernt sind wir glaube ich nicht mehr wohl haben wir ja gerade ganz schön vermasselt äh, ich krieg das nicht hin mit dem final smash in dies in diesem spiel hier. Ha. So. Alles klar ja, da war nicht so gut als soll fenster pickt die, die flügel haben oder was ja wieder nur die schwarzen leute haben wir schon mit weiß nicht mit eik mit ich glaube mit richter da wollte ich auch aufheben mann wärst du ab das ist doch gar nicht für dich, sondern mich oh, in die Fresse Puh. ding, da kann ich mal Quadrat oder Palutena freischalten, weil mit dem muss ich auch noch irgendwie das spielen. Ja, wegen Meilenstein und so. das denn ja das hier mach was schwarzes loch was spagat kannst du den auch möchte ich festhalten damit das spaghetti ist meine bombe jetzt gelandet Also meine rakete und lukas ja Den hat war kein erfolg hier wohl freizuschalten leider und da unten nicht so kleine kinder nee, nicht das scheiße so ist das auch verdrehte Was jetzt aber oh, da war oh gott natürlich mal schön entsorgen hier. Noch so, mal ja, so, diesmal habe ich dich getroffen. Boom. Ja, personally, I prefer die. air. Es ist ja tatsächlich so in der Luft. Captain Falken, hey, ich verstehe es, weil beide auf zwei Beinen sind, ne? Bipolar. Wie Falken Punch? dass ich mich selber aus der stage hier kicke oh, du genau kicken ja yeah. ein finger weg, finger weg von dem donut oder was auch immer sein soll kuchen hat ja, schon viele smash balls in diesen in dieser runde hier Boom, getroffen ich gesehen ich habe mich den er ist direkt gesprungen weil er wusste ich ja das einsetzen würde ne? aber nein ich habe gewartet weil ich bin geduldig ich bin stärker ich bin schlauer ich habe mehr fehler als du wie nur okay hat irgendwas mit den schaden den man hat zu tun ne? okay. Hui! kung fu kung fu hähnchen hey auf, ich bin da drin ich weiß noch als ich das spiel gespielt habe Hey, was ist mir schon wieder passiert? Ey? Oh, oh Gott, ich habe nicht mehr so viel Gold. Oh, der hat jetzt mehr Angriff? Ja, wie unfair ist denn? das denn? sagen ja auch nach Hähnchen Heilitem. Wäre passieren, wenn ich das essen würde als Falco, wäre ein bisschen bizarr. Oder? Ah. Das Spiel, schwingender Schatten. Oh Gott. Äh. Alter, ja, kaputt machen, danke. Nee, ich kriege ich nicht hin Ha, bei den gesehen. So. Weiß nicht, warum ich das riskiere, aber was soll's. Boom. Tschüss. Tschüss, amigos tschüss ami gobs gehört oh, nee. er äh, könnte nervig werden kommen mit fox an meiner seite <lacht> man kann ich ja nicht einige sachen auf die zurückschießen Nö. Boah, ich dachte, ich wäre jetzt ausgewichen. Nee. andere Seite. Boah, du bist einmal in den Angriff drin, nee? auch umspacken. weil dann du hast mich gerettet, glaube ich. machen die jetzt. dass mich schon wieder gerettet, danke. Ja, ich werde sowieso noch mal einmal frecken, pass auf. Okay, einer von euch muss mal hier betäubt werden, danke überhaupt nichts ab ich würde viel so luftausweichungen machen glaube ich bei diesen angriff weil ich bis heute nicht mal richtig ausweichte Oh oh, ich habe gerade noch so viel da na oh. oh gott wenn wir nicht haben ein bisschen zu viele angriffe ey? ich kann mich noch so wie viele ungefähr auf einmal einstellen. So, da bin ich jetzt ausgewichen, hast du gesehen? Boom. Okay geschafft. 7.3, ne? Ein bisschen mehr, erwartet was soll's? Geht halt nicht immer voll krass, ne? ja ja ich habe immer noch bock aufzunehmen und jetzt hier schon ein paar stunden aufnehmen das spiel macht halt bock halt ne? macht halt bock macht halt bock macht halt bock ja mal auf screen werde ich dann wieder so ein bisschen 100 smash machen jetzt werde ich nicht mehr so viele charaktere freischalten also jetzt am nächsten part werden wir auf jeden fall alle charaktere haben glaube ich also vielleicht die mie kämpfer weil die scheinen irgendwie abenteuer muss sein ne? weil im mie kämpfer habe ich ja mit schwertkämpfer habe ich im dings bekommen im abenteuer modus Und wenn ich mal sehr stark an muss ich die auch da erst kriege ne? behaupte ich jetzt einfach mal so ne auch. So, gibt mir entweder Quajuzo oder Palutien. Aber dem muss ich noch ein Dings machen. da ja, wäre perfekt. Der war heute auch neulich. So wird auf jeden Fall die letzte Aufnahme. Aber meine Stimme lässt langsam ein bisschen nach. Also wird schon langsam ein bisschen anstrengender. Wir müssen noch 15 Minuten so ungefähr spielen. Einige Leute sind ja wahrscheinlich schon eine stunde nachdem das spiel rausgekommen sind hier am stream gewesen haben irgendwie alles freigeschaltet ne? kenne ich doch war früher beim alten smash war so hat irgendwie jemand bevor das spiel noch rausgekommen ist irgendwie gestreamt und alle charaktere freigeschaltet damit jeder weiß welche charaktere davor kommen ja nicht, da bin ich schon ein bisschen unverschämt, so bevor das Spiel rausgekommen ist. Ich glaube, da ist auch gar nicht erlaubt. Das macht trotzdem einige. Ich glaube, das ist einige Hersteller setzen hat so als Voraussetzung, hat man erst ein Spiel gespielt, nachdem es auch offiziell rausgekommen ist. Oh, nein, Hühnchen. Endergebnis. Endergebnis. Colombali, matthew keine ahnung sieht aus wie aus golden Sun oder so oh, ich habe kein ticket bekommen so Aber dann gibt es ja auch noch Boah, ich kriege hier echt nicht quadz oder palutena die brauche ich wir spielen ja mehr oder weniger jetzt acht charaktere frei da die cooper auch noch freischalten aua hier bist du bitte schön den angriff ausgewichen okay sehr gut guck mal her. ja jetzt aber gerne Nee. so nicht so nicht Bowser junior, Bowser junior kämpft nun mit ja, wie sieht es mit fox, äh, wolf aus können wir den jetzt auch noch mal versuchen ja komm her Stimmen wir uns auch noch mit fox kommen <lacht> warum nicht warum denn nicht okay mein gott jetzt bist du voll hier schlappen oder was mein gott jetzt noch gar nicht versucht hat mal an mein Gott, ey. also mit lukas voll hier probleme aber er ist mit fox kein problem das da einfach nicht wahr sein ey. Gut. langsam fühlt sich das hier schon also langsam wir haben so gut wie alle charaktere 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 33 44 55 6 57 58 59 60 61 20 63 64 65 also noch so 56 charaktere nehme ich mal an aber wir spielen jetzt jetzt ist jetzt eine frage ne? mm, mm, mm, mm, mm, mm dann machen wir mal mit den klasse kann ja weiter wen habe ich gerade noch mal Boah. ich habe ich habe echt was in erinnerung glaube ich wen habe ich gerade noch mal gespielt man äh, äh, da bin ich echt so nicht so blöd falco mein gott dazu aber es hier nach mal eine reihe wieder wir haben, wir haben mit falco gemacht haben wir auch mit Fox jetzt so so ein bisschen themenhaft machen jetzt ne? machen wir mal mit Pikachu und Pichu machen oder irgendwie so was Schieß ich muss auch treffen Kollege wir tritt einfach die Kugel weg ey. Boom. nein er ja, hat metall dinge so lange aber deine schuld ja was ist da unten los ist eigentlich dieser stern der irgendwie so um die level hier auf dem boden oh, da war er sogar der geräusch hat mich irgendwie so daran erinnern und dann sehe ich das ist er sogar ist das Start. Boah. warum war jetzt schon wieder so ein warum war jetzt schon wieder so nervtötend 0.5 ja ich glaube besser wird das noch nicht mehr du, du, du, du, du. Ja. Ja, nur so wenig abgezogen. Boom. Wo ist das? Feuer. Ich brenne. Ah. Alter, 0.9. Wann sind 0.9, als ich hier links mit Richter beinahe geschafft hätte? kann man zwei zwei charaktere wir werden zusammen ein paar overpowder charakter auch oh, schon wieder ist <lacht> <lacht> Alter, man könnte meine ich hätte ahnung von dem spiel ja, 0.9. punkt 9 und gesagt muss mit ganz vielen elf So, ich mache den hier, er geht auf den los. Auf die los das ist ja nur Samus. Ich da mehr gelesen. Ja, die schrumpft ja wieder, was? Jetzt wächst sie wieder, was? Was ist mit der los? Boom! Ja gut. machst du da? Und der Samus gesehen? Perfekt, was? Wie perfekt. Oh Gott. Ich habe genug Geld für continuous Ich glaube nicht, ne. Ah, du sollst treten. das? Ich verbrenne dich und deine pigmen Wieso bekomme ich auch Schaden? Gott, Boom. boah, voll mit dem Fuß gegen den Helm getreten. Ey. Oh Gott, ah, ja, tießt mich hier ruhig. nur, tießt mich. Oh Gott, das ist einfach eine epische Schlacht hier. mal andere wie die diese Combo machen so Turnieren und so ja der Turnierer guckt sich Turniere an von Smash boss Er lernt nichts daraus anscheinend oder anscheinend doch nee. ja. nein ja mein Gott So, halt? Oh Gott, oh Gott. ja, habe ich schon gesehen. Ja, Solchen Ticket benutzen? Na komm, mal wir, mal wir setzen alles auf diesen Run. Boah, ich verarschen. Ach. Aber wenn ich nicht 0,5 punkte am ende bekomme ne? dann weiß ich auch nicht Na, schnell hier durch ja. also was wir gehen schnell hier durch welche ich glaube, 5 punkte am ende bekommen ne? <lacht> kommen <bin> wir kämpfen war nein <lacht> am durch alle merke ich gerade ist diese Route. Na, da fängt schon mal gut an da fängt schon mal sehr gut an ja wow. War jetzt der größte Mist aller Zeiten? Nee, da wird so nichts oh. auf angefangen zu setzen, ich gar nicht kenne. mein gott mein gott boah, er trifft mich auch noch damit ey. ich krieg kotzen aber wer ich krieg nicht nur ich krieg neben dem 0,5 punkte boah, junge ich gebe ja wirklich mein bestes aber junger Junge, was zum Teufel? Boah ich nee nee, ich krieg wahrscheinlich nicht mal ein. Wo ne? kann einer von euch? Boah, ey, das, war, das ist der schlimmste Bosskampf aller Zeiten. Man muss ja auch gegen die kämpfen, ne? Weißt du, jeden anderen Bosskampf habe ich raus, halbwegs. Da kommt wieder dieser Kampf hier ah! Mein Gott, lass mich in Ruhe. Na schon. Du, Freck. Boah. Nee. Oh Gott ist nicht dass man danach Aula einsetzen kann ich ja nie im Leben fünf Boah. Junge. was ist das denn für ein scheiß ey. Ich brauche ja alle meine Tickets, ich krieg nie im Leben so viel. Oh. Kriege wahrscheinlich Minuspunkte, ne? Da war eine heftige Verschwendung von Tickets, aber jetzt... Ja. Hey, du willst mich ja verarschen 0,5. ich brauchte 0,6 dann kriege ich auch noch 0,5 ey. gibt es jetzt einfach nicht ist da irgendwie eine? habe ich nicht verrecken im letzten kampf oder was vielleicht kriegt nicht 0,9 9,9 weil ich langsam glaube ich das ist irgendwie gerickt ja, ich sage ich zweimal hier nur 9,8 Da ist ja, wenn ich einmal weniger oder zweimal weniger frei werden hätte ich die bekommen, oder was das macht doch ja gar keinen Sinn. Ja, wie ja, ich krieg nicht voll die geilen Belohnungen jetzt am Schwitzen oder so. ja ich glaube, ich tue jetzt jedes Mal, wenn ich klasse spiele, irgendwie so ein kleines Thema machen, übersichtlicher wird so box und falco jetzt mal aber capcom Castlevania. jetzt mal kann ja pokémon sein pikachu und Pichu. irgendwie so was halt ne das macht doch sinn aber je nach werde ich auf jeden fall erst mal aufhören maus bisschen genug also wie viel stunde habe ich jetzt aufgenommen 67 sieben ich glaube 5 oder 6 irgendwie so, weit, ne. Keine Ahnung. Muss man ja alles schnell machen, ne. Ich bin ja im Rennen mit den ganzen kompetitiv Let's Player. Muss auch meine Views kriegen vor allen anderen. wieder vor voll im Rennen mit all den großen. meinen acht, 9 Views. 31 Minuten, okay, geht noch. Ich glaube, ich sollte vielleicht nicht im Shop gleich nachschauen, welche ich so oder so machen, aber vielleicht sollte ich das nicht machen, weil ich brauche Geld für Continuous hier im klassischen Modus. Also ja. Na, auf Screen werde ich mich dann selber beschäftigen mit 100 smash wieder. Ich damit jeden Charakter mache, oder mit den meisten jedenfalls. Na, ja, bis zur nächsten Folge werden wir auf jeden Fall jeden hauptkarakter jeden Charakter, jeden spielbaren Charakter bekämpfen können. Nehme ich mal an. Fox McCloud. Excite Bike. Na ju, keine Ahnung. Aus wie aus der glaube ich. Aber wir haben jetzt schon wieder ein bisschen Geld neuer gegner ich krieg einfach nicht Palutena oder quad so die dich die mit einem meilenstein er ja brauche für einen meilenstein macht das spiel doch extra hier genau wie das mit den 8,9 9,8 jetzt sowas von dings bekommen, nee. ja, youtube wollten auch voll viele er wieder kommt im vierten Teil keine Ahnung Ich habe ihn nicht gespielt also mein Drang den zurückzubringen war jetzt nicht so riesig Ja ausgewichen ja gesehen Aber ich verrecke Ich komm mal raus. Boom. Mitten in die, Mitten in die Magengegend gegend gekickt. Die YouTube kämpft und mit. 200 ein Eintrag im Geisterkalalogverzeichnis. Gut. gut Sprache kaputt. So, ja. ja, guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 22, 33, 44, 55, 66 wollt ja jetzt also sechs Reihen jetzt sieht doch schön aus gut ich habe genug für heute von Smash dann wenn ihr noch als ein Song kann ich mir trotzdem holen und die beiden auch kosten nicht so viel das mal habe ich auch schon wieder ich werde ja wieder merke ich, merk ich werde ja wieder Dings hier spielen Multi Smash also wenn ich auf jeden Fall hier der Geld am Ende haben. ja sollte heute war es das gut. habe ein paar Stunden gespielt, mehr als vielleicht möglich gewesen wären. Aber was äh, Danke schon fürs Zuschauen. Wenn euch der Bart, äh, gefallen hat, dann lasst bitte ein Like ein. Aber ein Kommentar wäre sehr nett von euch und ich sehe euch dann in der nächsten Folge. Tschüss.